Weißt du, was noch heutzutage noch viel zu laut gespielt wird? Nee. Musik! <lacht> Musik in Deutschland! Also, also so, das ist jetzt nicht nur in Deutschland, sondern aktuell ist es ja so, also ich glaube, seit drei, vier Jahren kam diese, ja. diese Haus-, äh, leichte, seichte Elektro-Scheiße. Ich so, und du? Äh, yeah. <lacht> gestört, aber geil. Sean Mendes wie <lacht> die alle heißen. Alles klingt gleich, man, David Guetta macht die, Avicii, diese ganze große Kotze, Pisse, klingt scheiße, so, Kotze, Pisse, <lacht> Scheiße, in einem Satz, das soll immer einer nachmachen, und wenn du die Kacke nicht hörst, jetzt kommt noch Kacke <lacht> dazu, ja, läuft. dann hörst du, dann hörst läuft, du, läuft, dann, du? läuft. <lacht> Dann hörst du deutschen Schlager, der aber nicht Schlager ist, sondern ist nee. ganz moderner Pop, ja? Ja, so wird er tituliert. Ja. Und, und alles ist gleich so wie Böhmermann schon sagt, ja, Lachen, ja. Leben, Tanzen, welt Menschen Wir sind 82 Millionen, wir halten zusammen und wenn sie tanzt, <lacht> dann ist der Feldfrieden da. Ja, das steht übrigens, in, genau oh. das, was du gerade gesagt hast, steht in der Beschreibung von äh, Matthias Schweighövers Neue Macht. Ja, so heißt so es glaube ich auch, ganz <lacht> genau so heißt es. So. Es ist der Hammer, jedes Lied, der hat dieselben Instrumente, hat dasselbe ja, Tempo, ja, hat sogar denselben weiß, Text, nur in einer anderen weiß, Reihenfolge. Das ja. es es kannst du nicht hören, ey. Das ist schön, ey. Ist Weil die erzählen auch was, was was einen So berührt. ganz deep, es ja, ist alles so es deep. So, und, ja. und es in ist, dieser es schnelllebigen ja, Zeit ist es gut, ja, dass man da mal wieder ja. runtergeholt und wird. Und so. wir haben so dieses Gemeinschaftsgefühl. Für eine Arschgemeinschaft, Mann! Ja, ihr, ihr, ihr seid ihr seid alle blöd. Ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn wir in dieser Sekunde ein Lied schreiben würden, fallen drauf ist sehr viel geil. Pass auf, wir machen das jetzt mal. Pass auf hier ja. so. Da fahren zwei Leute mit einem Auto durch Berlin und sagen, links ist ein blaues Auto, rechts ist ein weißes. Da ist ein Schild. Ich drück mal aufs Gas. Ohne Ampel scheiße, Ampel. Uh. Das ist doch geil, Mann. Ja. Ist doch geil. Da jetzt ein seichter Hausbeat runter. Ja, Mann. So mit, mit richtig schönen da Melodien sie, und einem Chor. Da im können sich die Leute reinversetzen. Total. Alle, alle ich, Affen vom VW Blas können auch. sich da reinversetzen. <lacht> Nochmal, Leute. Ist da ein Produzent draußen oder ein Songwriter? Wir bewerben uns hier offiziell erneut für den Eurovision Song Contest Kotztest 2018, Mann. <lacht> Durch die Stadt bis vor dein Haus. Du bist das Ding für mich. Und die Chöre singen für dich. Oh.